Mein Partnerunternehmen ist das einzig wahre und richtige für dich. Du bist auf der Suche nach einem tollen Empfehlungsmarketingunternehmen? unternehmen dann schau dir meines jetzt an. Du kannst nur in diesem empfehlungs unternehmen dein großes Geld verdienen. Hast du solche Aussagen schon gehört? Wenn ja, oh mein Gott, oder? <lacht> es gibt sehr viele Network-Marketing-Unternehmen und wenn du noch auf der Suche bist und vielleicht neue Herausforderungen offen entgegen siehst, dann zeige ich dir heute, warum genau mein Network Marketing für dich interessant sein kann. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Es ist Donnerstag, 20 Uhr und heute möchte ich mir mit dir anschauen, was genau ähm, mein Partnerunternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, welche Vorteile das hat. Du hast vielleicht im Eingang schon äh, ja, dir gedacht, oh mein Gott, was ist heute los? Worum geht es in diesem Video? Und leider ist es ja immer wieder so, dass es im Empfehlungsmarketing oder im Network-Marketing immer wieder schwarze Schafe gibt. Also viele Firmen, die vielleicht nicht ganz so seriös arbeiten, wie sie es sollten. Darüber habe ich dir schon mal ein Video gemacht und dir einige Punkte beschrieben, worauf du achten solltest. Aber ich wurde letztens wieder angesprochen, was genau macht denn dein Partnerunternehmen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute ein kleines Video für dich und erkläre dir nochmal, warum ich mich dazu entschlossen habe, speziell mit meinem network zusammenzuarbeiten. Zum einen bin ich total begeistert von den Produkten. Also ich bin eine typische... Kundin, die über die Produkte, von denen sie begeistert war, zum Network Marketing oder zum Empfehlungsmarketing gekommen ist. Ich denke mir, sehr viele werden vielleicht so den Einstieg schaffen, vor allem Frauen, denn wir sind oft sehr selbstlos und suchen eher Hilfe für den Partner, wenn es ihm nicht so gut geht oder für die Kinder, wenn irgendetwas ist. Auf uns selber achten wir oftmals zu wenig und ja... So ist es eben auch mir gegangen, ich habe die Produkte kennengelernt, die mein Unternehmen anbietet und ich war mehr und mehr begeistert. Zuerst von dem einen Produkt, dann kam noch ein weiteres und noch ein weiteres und mittlerweile ja verwende ich sehr vieles von unserer großen Produktpalette und könnte es gar nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Und weil es mir einfach Spaß macht, anderen Leuten ebenfalls zu helfen, wenn sie hier irgendwo ja, äh, etwas haben, mit dem sie ein Problem haben. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das Ganze nebenberuflich starte, dass ich mir etwas aufbaue und mein Nebeneinkommen einfach aufbessere, vor allem als ich dann zu Hause war mit den Kindern. Und das Schöne bei meinem Partnerunternehmen ist, ich weiß einfach, die gibt es seit nunmehr 40 Jahren und das ist ein ganz besonderer Wert. Denn eine Firma, die sich seit über 40 Jahren international wirklich so ähm, gut macht und, und so ein Wachstum verzeichnen kann, da weißt du einfach, dass du ein ganz besonderes Unternehmen an der Hand hast. Ein weiterer großer Vorteil von meinem Unternehmen ist natürlich, dass es nicht nur seit 40 Jahren äh, Bestand hat, sondern dass es mittlerweile schon in fast 160 Ländern weltweit tätig ist. Das heißt, ich weiß einfach, 160 Länder weltweit haben die Waren, die Qualität dieser Waren ebenfalls geprüft. Denn Netzwerkunternehmen werden oftmals sogar mehr geprüft als vielleicht andere Produkte, die auf den Markt kommen. Und ich weiß einfach, die haben dort die Lizenz und die dürfen dort handeln mit den Waren. Und das nächste oder der andere positive Vorteil ist, wenn die, wenn meine Firma in 160 Ländern tätig ist, heißt das auch für mich, ich könnte rein theoretisch in 160 Ländern dieser Welt könnte ich, äh, ein Team aufbauen, könnte ich anderen Menschen zeigen, wie sie ebenfalls mit diesen Produkten sich etwas dazu verdienen. Und das gleiche ist auch diese tolle Möglichkeit, die natürlich dir offen steht. Denn wenn du dich für so ein Unternehmen entscheidest und du hast vielleicht Freunde oder Bekannte, die im Ausland wohnen oder deine Familie ist vielleicht noch irgendwo im Ausland, dann kannst du ihnen mit ruhigem Gewissen ebenfalls diese Produkte zeigen, kannst es ihnen ermöglichen, dass sie diese vielleicht vergünstigt einkaufen und kannst ihnen sogar zeigen, wie sie sich ebenfalls damit ein Geschäft aufbauen, wie sie sich ebenfalls damit ein Nebeneinkommen aufbauen können. Ein weiterer Vorteil meiner Partnerfirma ist, dass sie sehr kapitalstark sind. Das heißt, sie sind schuldenfrei. Die besitzen Immobilien weltweit und sind nicht auf Kredite angewiesen. Nein, im Gegenteil. Diese Firma hat sich so etabliert, es gab eigentlich die letzten 35 Jahre beständiges Wachstum. Und somit komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Die, die Branche, in der, in der ich tätig bin, das sind einfach Gesundheit- und Wellnessprodukte. Und du kannst dir sicher vorstellen, das sind beides Branchen, die immer weiter boomen. Denn du kennst sicher auch genügend Menschen, die sich die Zähne putzen, die sich die Haare waschen, die sich duschen, die vielleicht Wert darauf legen, dass sie sich einfach vital fühlen, dass es ihnen gut geht. Und diese Produktpalette, diese breite Produktangebot, das alles deckt meine Partnerfirma ab. Und genau damals und genau deshalb bin ich damals eigentlich ja, so mehr und mehr hineingeschlittert mit meiner Begeisterung. Und genau deshalb habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, dass ich auch anderen Frauen helfe und ihnen zeige, was Network Marketing, was Empfehlungsmarketing eigentlich für sie leisten kann. Ich hoffe, ich habe dir heute einen kleinen Einblick in meine. Firma zeigen können, wenn du gern mehr darüber wissen möchtest, mit welchem Unternehmen ich arbeite oder wie das Ganze noch näher abläuft, ob das vielleicht auch eine Chance für dich sein kann, dass du dir etwas dazu verdienst, dass du dein Haushaltseinkommen aufbesserst, dann melde dich ganz einfach unter www.petralisacher.com. Ich blende dir den Link auch unten ein. Klicke einfach drauf, buche dir ein unverbindliches Gespräch mit mir und wir können uns gemeinsam anschauen, ob diese Möglichkeit auch für dich geeignet ist und ja, was rundherum, wie das dann ganze dann abläuft. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Ansonsten aktiviere bitte die Glocke, abonniere den Kanal vorher, dann verpasst du auch das nächste Video nicht nächste Woche. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Trotz der sommerlichen Hitze, einen kühlen Kopf und wir hören uns dann nächste Woche. Deine Petra.